Du kommst zu einer weiteren Folge. Minecraft Hardcore. So ja. mittlerweile 23. Folge. Die Ewigkeiten her ist die letzte Folge. Ja. Problem behoben bei mir. Mike hatte dazu ein Video gemacht. Ja. Mein Kanal geschaut, Lun. <lacht> ja. Interessiert auch bin Ach, du wolltest es hier mit.. Ohren. nicht mit Leon, nicht mit Holz, Du machst das genauso wie unten mit Stein. Nein, nein, nein, Wir wollten Schau jetzt mal. in dieser Folge unser Haus weiterbauen. Wir haben eigentlich gesagt, wir gönnen ihn never. Aber ich möchte jetzt endlich das hinter uns bringen, dass wir unser Haus fertig haben. Ihr seht gerade, ich habe mein Inventar ein bisschen mehr sortiert, damit das ein bisschen ordentlicher ist. Weil sonst ja. ist das echt nicht schön. Das ist jetzt, vergesst jetzt mal im Hintergrund, das hört heißt jetzt nicht, ja? Okay, gut. Wir haben hier irgendwo, Leon, Leon, haben wir unten im Keller die ganzen Truhen. Oh Gott, rip ist mikes gut. Hunde. <lacht> ja, nicht meine, die habe ich gerade geklaut. <lacht> Spaß. Die hören wir jetzt einfach mal nicht. Es ist irgendjemand an der Tür, deshalb bellen die? Ja? Ich erzähle jetzt gerade Privates? Das sind meine Hunde, Spaß! Ähm... Nee, tut mir leid Leon, ich sehe gerade kein Gold. Denn Ah oh doch, da! Äh... Wie viel Gold brauchen wir? Oh, jetzt reicht es auch! Mike get triggered by his house. <lacht> Bei his <lacht> oh jetzt reicht ich mache gleich das gilt so nicht. So, Problem oh. gelöst nach zehn Jahren. Äh, so, ich nehme jetzt hier ein bisschen Gold. Acht Stück sollte reichen. Jeff. Ich glaube, es gibt kein op Jeff. Also wir machen auf jeden Fall kein op für nur dass du es wisst. Das ist ein Achievement. Wir müssen alle Achievements machen. Heute. Wir sind hier nicht im Captive. Weil da gibt's das. Wir ja, spielen 100%. Oh, es gibt den doch. Nee, Leon, den machen wir nicht. Das ist Verschwendung. Den brauchen wir nicht. Ich, ich sag's dir, brauchen wir nicht. Wir brauchen aber einen Apfel und wir brauchen dafür für den Apfel einen Mit Baum. Und für den Baum. Oh, warte, sortieren. Ich möchte jetzt mal den Winter... Ach, danke, Leon. Schau mal. Du bist aber lieb hier. Wo bist du denn? Oh, wie süß machst du überall die ganzen.. Oh, das ist ja nett. Das ist ja nett. Das hab ich gar nicht gemacht. Ja, ich mache jetzt zwei Gotäpfel für uns beide. Ribgold. Oh, Crafting Table. Leon Ribgold. Ich geh mal in Sandfahr. Wir brauchen Sand. Ja. Übrigens, wieso äh, ich und Leon also nur Leon sich anders anhört. Das liegt daran, dass wir jetzt äh, Discord benutzen, zumindest meinen Discord-Server. Der Link zu meinem Discord-Server ist in der Beschreibung. Hashtag Werbung. Hm. So. Nicht. <lacht> nicht da, irgendwie. Weil nicht hinbekommt, weil er zu arm dafür ist, um es hinzubekommen. Alles ah, ja. Hashtag unkoordiniert. Oh, was lecken das so? Warte, ich muss noch mal einen Cut machen. So. Moin. Problem schon wieder gelöst. Salian, so, wo bist du, ich geb den Gold Apple. Gold Apple. Ich bin gerade am Sand Genau. Äh, wir haben jetzt noch so ungefähr, was sagen wir, so 16 Minuten Zeit, um unser Haus fertig zu bauen. Am Ende der Folge zeigen wir uns das dann, was wir so geschafft haben. Ja, Salian sagt mir einfach Bescheid, wenn er fertig ist, mit zurückkommen. Und ich befell ein paar Bäume. Ja, so 30 Jahren bin ich fertig. 30 Jahren? Oh, das ist ja kurz. Okay. Oh, das ist doch eine angenehme Zeit, oder? Ja, ja, da kann man schon ein bisschen... Mike, wie soll Samen sein? Ja, ja, ich weiß nicht, was mir da los ist. Ich hab übrigens vergessen zu sagen, wir haben offscreen ein bisschen Essen geholt. Äh, ja, das war's eigentlich auch schon. Ja, ich wäre fast einem Creeper gestorben. Ja, ich auch. <lacht> Ja, mit einem halben Herz. Ja, ein halbes Herz, das war's. Schade, dass ich es nicht aufgenommen habe, aber ich habe auf jeden Fall ein halbes Herz gehabt. <lacht> war was heißt du? <lacht> oh, das hat mir lange nicht mehr das Herz. Oh. <lacht> Ach, da ist noch heute, ich hab doch gewusst, was das war. What the fuck? Was ist los? Da kommt nein, es geht jetzt eine nicht Runde. wieder. <lacht> na, na, eine Runde. Nein, Hunde. Wir haben Besuch. Das ist das Beste. Nee, nee, ich mach einen Cut. So, so ein drittes Mal Problem gelöst. <lacht> <lacht> <lacht> oh, schau mal, wie wir wieder haben. Zwei Creeper. Ich muss ehrlich sagen, für den Creeper habe ich momentan Angst. Ich meine, beim halben Herzen. Da habe ich schon was Gutes gelernt, Leon. Ne? Ich auch. Ja, Leon ist es gleich. Oh fuck, ich habe Angst. Aber Schild benutzen, wenn die explodieren wollen. Immer Schild. Wozu habe ich denn sonst? Okay, danke, Schild. Du bist. Ja, Child. <lacht> Okay, Schild ist, äh, ist Lebensretter. Das macht ja null Schaden, dann das ist ja episch. Äh, Schild ist aber wahrscheinlich fast kaputt. Mein Schild? Ja. Ja gut. Fuck, mein Schwert geht verputt. Mein Steinschwert. Das ist doch eh. Ich möchte eigentlich mein Steinschwert für einen <lacht> Mike. Das wird dann so um normales Angriff. Was? Hashtag unnötige Verzauberung in die Kommentare. Hä, wieso? Eisen mein Eisenschwert ist eh ich nur für Verbremst. Wir haben doch kein Eisen mehr. 42 Eisen im Inventar. Wir haben doch kein Eisen. Doch, <lacht> wir haben 49 Wir haben 59 Eisen. <lacht> du hast nicht gehört. Ich hab gesagt, wir haben kein Eisen mehr. Schauen wir in Inventar 42 Eisen. Okay, das heißt, ihr haben mega viel Eisen jetzt sogar. <lacht> Gut, dann Und. mache ich mir gleich ein Eisenschwert, Wallah voilà. Oh, Mrs. Pilz, wie geht's Ihnen? Na? Wetter ist auch gut? Ja? Okay, gut. wo oh, bin ich hier. Okay. Ich würde sagen, in der Welt von Minecraft. Nein, doch. Oh. Gut, dann bräuchte ich die Spitzhack. Ich, ich, das ist hier so ein cooles Feld. Hier können wir noch irgendwas aufbauen. Ja, und ich habe Bock auf den äh, Pool. Wollen wir einen Pool machen? Was? Mann, es geht wieder los. Egal, ignoriert das einfach, Leute. Hier, schau mal, ich baue hier gerade eine Fläche frei, weil das sieht hier richtig cool aus, die Umgebung. Ich möchte hier vielleicht so einen Pool haben. Das wäre echt nice, Ich habe es schon vorhin unten gesehen. Unten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wo elf, bist du denn? Das wäre cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, dann passt das doch. Ich weiß nicht, da... Weiß, Danke, wo du bist. Oh, Leon, du lägst, Was ist los? Der du Da bist du! Hey Leon, hier unten, hier unten! Hä? Hier möchte ich einen Pool. Wo bist du? Leon, Nein. ich bin vor deiner Nase! Jetzt du mich nicht sehen. Nein, schlag mich nicht! Ich hab nur noch ein bisschen Spaß. Doch! Rein! Spaß! Oh ja, schon schlafen. Hey, wieso schlafen? Nee, ich wollte eigentlich nicht schlafen. Ich wollte eigentlich nur äh, verzaubern gehen. Falls wir Lapis haben. Haben wir Lapis. Ich werde dir etwas geben. Wir werden noch ein bisschen bauen, hin und wieder. Also nicht wundern, dass es so viele Baufolgen kamen. Wir haben ja wenig gemacht. Jetzt kommt mal wieder viel. Also ja. Ich habe das Lappes gerade eben ernsthaft nicht mitgenommen. Hashtag den kommt. Ja, vor allem du, ne? scheiße. Ja, das wissen wir. Uh, wo kommt das denn jetzt hier? Ah, Dankeschön. Hier, ich schenke die Erde. Aua. Hat <lacht> nur Schaden gemacht. Gut, dann verzauber ich jetzt meine Schaufel. Spaß. Äh, was soll ich denn verzaubern? Ich habe ich ich, ich hab ernsthaft vergessen, was ich verzaubern wollte. Ein Steinschwert. Äh, das hat nur noch vier Attack-Damn. Okay, machen wir das. Hat dann noch vier Ability, also ja. Hier können wir auch noch so eine kleine, so eine kleine Badhöhle machen. Das wäre doch cool. Badhöhle? Ein Scheiß halt ernst? Ja, Wallah. Voilà. Das wäre doch nice. Boah, alter mein die. Oh Gott, was, was tue ich denn jetzt weg aus dem Inventar? Hier, aber Leon, hier, das sieht doch gut aus. Da können wir noch was hinpacken. Ach, Leon, ich habe meine, ich habe, ich habe keine ähm, toll. Ja, auf dem ganzen Inventar so sortieren. habe ich meine Pfeile verloren. Das also sind nicht meine Pfeile, meine... Fackeln, Fackeln. Ähm, die hab ich, oder? Hier in der Truhe liegt ein bisschen äh, Glas, warte nur die EP. Äh, das ignoriert ihr im Hintergrund, das ist das nur Besuch? Äh, habe ich schon so oft gesagt, aber... Jung, jung, jung. Besuch, der dauerhaft bei ihm ist. Äh, nein. Oh Gott, wieso habe ich ein Buch? ja okay, dann verzaubere ich das halt. Das wollte ich ja eigentlich nicht verzaubern, nur dass du wisst. Das Buch. Ach, schau mal da, ein Goldzombie. Komm hierher, du Süßer. Komm mal hier, du Süßer. Gib mir deine da Rüstung, das wäre cool, das wäre echt Tüfte von dir. Ach, nur kleines Speedyman. Mein Schwert ist kaputt. Dir, okay, ich will mein Schwert nicht mehr verwenden. Äh, Eisenschwert. Mann, hock doch, doch mal was. Du darfst mich ich nicht, schlagen. Fast nicht schlagen. Das im Hintergrund... Das hab ich hier ja eben ja, gemacht. Mann! Das ist immer nur mein... Äh, ich meine, das ist nur ein Husten. Ja. Diese, diese Stimmen sind immer ein Husten. Das, das glaubt ihr mir doch, oder? Ja, ja, das glaubt ihr mir. Leon, ich schenke dir hier, äh, vor, das ist das Fleisch aus ganzen Herzen. Mach so hoch? Mike, drei oder vier hoch! Was? Hallo? Ach, als ob ich jetzt kein. Oh, Leon, ich brauche brauch noch Level. Ich gehe ein bisschen kämpfen. Obwohl, lohnt sich das eigentlich schon? Rückstoß auf dem Schwert. Äh, komm, ich mache Verbrennung drauf. Verbrennung 1 auf meinem Eisenschwert. Eisen ja. Aber dieser Schnitzer hat Verbrennung, Haltbarkeit und Schärfe. Weil ich ver verzauber mal das Buch auf. Ja, toll, Leon, ich brauche brauch dringend Level. Ich brauche dringend Level. Ich benutze jetzt momentan erstmal den Zerschnitzler, würde ich sagen. Oder? Ja, komm. Ist ein cooles Schwert. Ich meine, der zerschnitzt ja auch immer alles. Bisschen Leute, schaut euch das jetzt an. Diese krassen Skills. Ist das nice, oder? Leon, ist das nice? Leon, ist das nice? Warte. <lacht> Warte. Warte, ich komm hoch. Oh Mann, wieso nimmst du nicht mein Geschenk an? Ach stimmt, ich hab vergessen, da, ähm, Dings zu geben, mein, äh, Gottapfel. Hier. Aus ganzem Herzen. Ist der Dank dafür, dass mich immer beschützt. <lacht> Ohohoho. Passend dazu, flage ich dich. Nein, Leon! Hier sind Gegner! <lacht> weißt, wie ich mich das interessiert? <lacht> Ein Scheißdreck. Ja, eben. <lacht> Erfahrung, Erfahrung! Ja, ich bin erfahrungssüchtig. Siehst du, hat sich doch gelohnt. Ja. Ja, definitiv. Fuck, nein! Nein, nicht sterben! Oh, nice. Oh, ich habe Pfeile bekommen, Leon. Hat sich doch gelohnt. Ich brauche noch ein halbes, eineinhalb Level. Dann... Das ist, glaube ich, auch. Äh, wie lange ist die Folge schon? müsste ich wieder cutten, <lacht> Hust. Äh, ja. Ah, Creeperlein! Bei uns! Ich renne jetzt weg von dir, der soll nicht, mich nicht explodieren. Das ist mir schon wichtig, dass er nicht explodiert. Oh, Alter! Zombie! Direkt. Was? Wo, wo, kommt der denn jetzt? Oh, shit, shit, shit, shit! Was schreibt der denn jetzt in den Chat? Wir sind gespannt und warten drauf. Scheiße, Ach, wir haben das Lep Haus falsch gebaut, Mike. Wieso? Ist doch nicht so schlimm. Das Haus ist unsymmetrisch. <lacht> oh nein! Das, das ist der schlimm. Weltuntergang. Für das, was ich bauen will, ist das schlimm. Hey Leon, hier können wir auch mal wieder was bauen hier. Alles ist passend. Mann, ich bin so ideenreich. Das, das geht doch nicht, Leon. Das geht doch nicht. Oh. Was? Oh. ist the world. Danke. Danik. Mhm. Danke. Äh, das Huhn hat glaube ich irgendwelche Probleme. Ich meine, es bakt durch die Wand. Ich, ich meine, ja, ja, ja, ja. Hallo, hallo Huhn. So Screenshot gespeichert. Ich so, meine, sowas ist äh, einfach ein bisschen wert. Puh, was wollen wir jetzt machen, Leon? Ich wollte mal eben nachschauen, wie lang die Folge ist. Na gut, dann haben wir noch ungefähr 10 Minuten. Ich mache auch noch so 10 Minuten. Also Leon was Bescheid, bis 50 so circa. Oh, was haben wir denn da? Ein Creeper. Ach, da ist ja noch ein Creeper. Und da ist noch ein Creeper. Der Creeper ist tot. Ah, spooky, Scary Skeleton. Autsch. Was wollte? Wallah, was tust du mir weh, häh? Verbrenn! Ist da noch ein Zombie gewesen? Nee? Okay. Ja komm, Knochen juckt mich jetzt nicht. Ach! Da sind ja beide in einem Skelett und ein Creeper und das Skelett ist... auch oh, das Skelett hat mich gesehen, aber der Creeper ist zu so blöd, um mich zu erkennen. stirbst du mal wieder spaß <lacht> wisst ihr leute dieser moment ihr dürft nie mit mike online spielen <lacht> Oh nein don't tell it <lacht> mike deine brustplatte ach deshalb kriege ich so viel schaden ja mike ist aber auch schlau schreibt alle in die kommentare hashtag mike ist dumm Schlau. Dann freue ich. Ähm, dann, dann freu ich mich und ihr kriegt allen Like von mir. Psst. Da darfst du doch gar nicht wollen. Leon, weißt du was? Ich habe Bock auf ein bisschen Musik. Mach die Scheiße aus. Alter, wieso brauchst du das ab? Weil Bist ich du geisteskrank? Vielleicht. Achso, das ist ja so Erde. Okay, oh, Erde! Ja! Mein Leibgericht! Was? Was? Was? Mike, ist Erde? Leon, schau mal, schau mal unsere Truhe! Schau mal unsere Truhe, ich habe das schön gemacht. Komm mal eben her. Nein! Dann ich nicht. muss mich gerade konzentrieren. Oh, jetzt habe ich Bock, richtig Bock darauf, nochmal die Truhen zu ähm, schönerieren. und das ist deutsch. Als ob ich jetzt so inkompetent war und nicht genug Holz gemacht habe, Alter. Was ist denn los? das bist du, Mike. Ja, ich weiß. Was ist denn los mit mir? Oh Ach so. Warte, also geht das denn trotzdem? Nee. Ach Leon, du musst doch Home Slaps Was Weißt du was? Ich nehme mal Truhen für später mit. Oh. Also für ich denke nächste Woche äh, nächste Folge, oder? Nächste, nächste Folge nächste Woche. Nein, nicht Meine nächste Woche. Woche. Nee, nächste Woche kannst du doch gar nicht mehr. Muss ja, dir eben. den Zuschauern eh sagen. Jo, und zwar wird mit lang kein Minecraft hat gekommen, also wieder. Ja, wieder. Weil geil. ich <lacht> weil ich im Urlaub bin. Ja, Leute, YouTuber können sich auch mal was gönnen. <lacht> so. Warte, warte, das warte, ich habe eine gute Idee. Äh, unten kann ich ja noch mal eine Truhe hin tun, hier einfach so rein. Sieht ein bisschen schöner aus, ein bisschen symmetrischer, Leon. <lacht> ähm. Puh. Du bist echt Pflege, oder? Äh, mh, nein, eigentlich nicht. Ich wollte nur egal. Aber in Minecraft. Äh, nein, also, egal. So, jetzt nicht. Ach komm, warte, die CD, die brauche ich jetzt gerade auch nicht. Glowstone, bräuchte ich und ja, nehme ich einfach mit. Was brauche ich auch noch nicht? Äh, Lapis kann auch noch erstmal da bleiben. Ich möchte eigentlich nächste Folge schon gehen, Leon. Das können wir direkt nach der Folge machen hier. Warte, ich mach das hier ein bisschen schöner. Wie soll die Kiste heißen? Besonderes. Hä? Hey, PCF? Besonderes. Schau mal hier, Leon, mit den Steps. das Ist doch cool, oder? Leon, I do nothing. Du kannst kein Englisch. So doch mal von vorne. Beta than you. Ja, mein better. Mike, mein, mein moly. Englisch ist in der Beta, dafür musst du Verständnis in haben. In der Beta. Das ist so dumm. Hey, was hast du kaputt gemacht? Nur hier, Gla oben Glas. Nur Glas, hallo? Ja, ich möchte es auch mal machen. Auf jeden Fall mache ich immer nur alles Schrott, okay. Ich springe aus dem Fenster. Das ist das einzige, wozu du gut bist. <lacht> ja. Wo so, wolltest du das denn? Hm. hm. Was wollte ich. Was, was möchte ich, ich jetzt machen, Leute? Ich kenne ein paar von Leons Dingern hier. Da sind Eier. nicht mehr viele da. Ja, deshalb sammle ich jetzt ein paar Eier und hoffe, dass die dann spawnen. Welche, die du nicht hast? Wie Hühner? Das 9000. Was Hühner? Nein, ein Hühner. Kill it! Kill it! Kill it. Okay, das reicht. Die beiden, die machen jetzt Bum Bum. Kein Kommentar. So, warte, fuck, ich brauche Samen. Äh. Äh, Kurze Werbeunterbrechung, wir brauchen Samen. In der Zeit kann Leon ein bisschen Werbung machen für meine Sachen. Äh, äh, folgt mir auf Instagram, Leon ist du. <lacht> <lacht> folgt mir auf YouTube, folgt mir auf Twitter, folgt mir auf Twitch. Dann seid ihr cool. Ihr kriegt zwar nichts, aber dann seid ihr cool. Spaß. Äh, Mike, vom cool sein kannst du gar nicht reden. Ja, scheiße, da brauche ich noch ein bisschen Übung von Mrs. Pilz. <lacht> nee. Nee, nicht Mr. Pils. Bild. Nein, noch nicht von Mr. Pils. Von dir. Der genau. <lacht> der war gut, Der war echt gut. Du musst als Komiker werden. bin ich dann bin ich immer noch dann Komiker, wenn du gleich stirbst. Also, ne, ne. <lacht> Lern, weißt du, was du warst. Die werden unter vorbei. Und wir geben, weiß, den nicht, an, wir geben den Hühnern jetzt ihre Samen. Leute, folgt mir auf Instagram, Link in der Beschreibung! Nein, ist er nicht. <lacht> ich bin zu faul dafür den Spaß, ich mach das einfach extra nicht. Hier kriegst du was. Ohhhh! Leute, Leute, Mike, dieser Samen zu faul für seine Zuschauer. Alle haten. All worn out. Halt's mal. Oh! Halt's mal. Ich, ich mach mir eben eine Brusti brauche ich nämlich noch Ja zuckerrohr können wir auch mal wie, wieder abbauen habe ich eben gemacht als ob <lacht> am ja, anfang nein. der äh, kurz vor der folge hey läuft doch leon so Leute, gibt alle ein like die denken ich kann gut bauen video mit nur likes <lacht> nein nein nein nein <lacht> gibt alle ein like wenn ihr ein like geben wollt Spaß. <lacht> Nur <No> Likes! <Shit. lacht> Ach, scheiße, ich Macht das Sinn, Leon! Macht auf jeden Fall Sinn! Ich habe zwar gesagt, ich brauche Level, aber ich entscheide jetzt einfach mal bei den, meinen Brussi. Auf Haltbarkeit 2 und Feuerschutz 1. Nice! Oder ist das gut? Haltbarkeit 2 und Feuerschutz 1? Keine Ahnung. Auf Brussi ist doch gut, oder? Was noch mal? Haltbarkeit 2 und Feuerschutz 1 auf dem Brustpanzer. Ja, ich würde hier eher Schutz nehmen, weil die Brustplatte so... Ist egal, es war eine keine andere Auswahl. So, Außer okay. Haltbarkeit 3. Oh Gott, oh Gott, jetzt ruckelt alles richtig hart. Weil ich einfach keinen Platz habe. Oh Gott, muss mal wieder sein. Die Folge besteht nur aus Katz. So, jetzt läuft alles flüssiger. Zumindest ist das mein Flüssig. Wenn ich aufnehme, ist das mein Flüssig. Und wenn ich nicht aufnehme, ist mein Flüssiger ein bisschen flüssiger. Wenn man es verstehen hat. Ist das ja. Deutsch ist auf jeden Fall am Start. Ich mache jetzt mal Water-MLG. Einfach, weil ich Ach, warte, warte, dann muss ich den Schild absetzen. Okay. Din, den, I am the one, the way the don't need a gun. gave us back Ja, jetzt habe ich mich cool gefühlt. Jetzt habe ich mich ein bisschen beruhigt. Jetzt können wir in die nächsten Folge in die Hölle gehen, oder? Ich muss noch Zähne bauen, das, Haus. das ist ja wir das äh, Offscreen eben machen? Nö. Das soll schon eine Folge Das verschwendet doch nur Folgen, will! Leon, das verschwendet nur Folgen. Ich mal hier meinen Goldapfel im Inventar leisten tun. Äh, Ofen schadet nie mitzunehmen. Genauso wie Werkbank. Du musst wüsste. Obwohl dann möchte ich das lieber dort. Das ist ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall würde ich sagen, Leute, die Folge ist jetzt zu Ende. Leon hat etwas was fallen lassen, aber es juckt mich jetzt null. Das Haus ist schon mal relativ in Ordnung. Ist schon bald fertig. Wir werden jetzt nächste Folge fertig machen und eventuell... Leon, schauen wir es mal, in der nächste Folge noch in den Leder zu gehen. Ich glaube nicht. Wieso denn nicht? Weil du scheiße bist! Nee, ich bin nicht du. Okay, auf jeden Fall würde ich sagen, Leon, komm, wir werden die Folge machen dann noch direkt nur die nächste. Warte. Oh, mein Hamster ist das. Ah. <lacht> Jenny. Na, hallo. Geht's noch, Junge? Nee, jetzt ganz gut, ja. Äh, nee, das man, hätten man wir sonst gemerkt. Auf jeden Fall, Leon ist zu faul, um zu mir zu kommen. Danke, dass du mich runterschubst. So, auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Oben kommt auf meinen Kanal, links kommt es zum nächsten Video, wenn es draußen ist und rechts zur Playlist. Haut rein, Leute und tschüss.